Wie kann ich in Starter die Hilfefunktion nutzen? Angenommen, Sie haben den Tipp bekommen, nutz doch mal für deine Analysen den Tabstat Befehl und möchten sich den Befehl jetzt genauer anschauen. Dafür gehen wir folgendermaßen vor. Ich habe hier zunächst den Beispieldatensatz nlsw88.dta geöffnet und um jetzt die Hilfe zum Tabstat Befehl ansehen zu können, tippe ich folgendes ein: help tabstat Sie finden also ganz allgemein die Hilfefunktion in Starter immer dann, wenn Sie den Befehlsnamen Help eingeben und dann den Befehlsnamen, für den Sie eine Hilfe haben wollen. Hier in diesem Fall möchten wir uns die Hilfe anschauen für den Tabstadt-Befehl. Es öffnet sich dann ein Hilfefenster, was immer folgendermaßen aufgebaut ist. Hier oben steht nochmal der Befehl, um den es sich dreht. Und dann haben wir hier eine Überschrift Syntax. Das heißt, hier wird jetzt die Befehlssyntax, also die Struktur des Befehls dargestellt. Und diese Struktur sieht im Falle des Tabstadt-Befehls folgendermaßen aus. Wir haben zunächst mal den Befehl Tabstadt. Dann kann eine sogenannte Variablenliste ähm, hier angegeben werden. Und eine Variablenliste wird hier abgekürzt mit Wahlist. Sie sehen, dass diese Variablenliste hier in blau angezeigt wird. Alles, was in blau in der Hilfe angezeigt wird, kann angeklickt werden, um genauere Informationen dazu zu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Wahlliste klicke, bekomme ich Informationen dazu, wie eine Variablenliste aufgebaut werden kann. Etwas weiter unten dann habe ich dann auch Beispiele dafür. Hier wäre ein Beispiel für eine einfache Variable, die man einfach hintippen kann. MyWAR, Just one variable. Dann habe ich die Möglichkeit hier verschiedene Variablen hintereinander wegzuschreiben. Mai war, This war, That war, immer einfach mit einem Leerzeichen dazwischen. Und dann gibt es auch komplexere Möglichkeiten mit sogenannten Wildcards, wenn also Variablennamen mit einem bestimmten, ähm, mit bestimmten Buchstaben anfangen sollen oder ähnliches. Dritte Möglichkeit, was noch relativ oft vorkommt, ist folgendes. Wenn man hier die Variablen von Mai war 1 bis Mai war 6 verwenden möchte, benutzt man einfach dieses Minus hier als Biszeichen. So viel zu den variablen Listen. Das schließe ich wieder. Ups, jetzt habe ich es komplett geschlossen. Also klicken wir es hier nochmal an. Und dann gucken wir uns die weiteren Teile dieser Hilfe hier an. Man sieht jetzt hier, dass dieses if in eckigen Klammern steht. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man sich merken sollte zu dieser Darstellung der Befehlssyntax. Alles, was in eckigen Klammern steht, sind sogenannte optionale Bestandteile des Befehls. Das heißt, ich brauche diese Bestandteile nicht, um den Befehl ausführen zu können. Es würde also reichen, Tab statt und eine Variablenliste einzugeben, also eine oder mehrere Variablen. Nur wenn ich zusätzlich das möchte, kann ich eben hier eine sogenannte If-Bedingung verwenden oder eine Innenbedingung oder eine Gewichtung. Diese drei Dinge lassen sich wieder anklicken, wenn man genauere Optionen, äh, wenn man genauere Informationen dazu haben möchte. Dann ebenfalls in eckigen Klammern haben wir hier stehen Komma Options. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hinten an den Befehl, nachdem ich die Variablen definiert habe, mit einem Komma abgetrennt Optionen dran zu hängen, die jetzt den Befehl weiter spezifizieren. Und äh, direkt hier unten drunter habe ich jetzt eine Liste mit diesen Optionen. Die wichtigsten Optionen stehen immer direkt oben und sind hier mit Main überschrieben. Das heißt, es gibt bei diesem Befehl hier zwei wichtige Optionen. Das eine ist die Buy-Option und das andere ist diese Statistics-Option. Die schauen wir uns gleich mal genauer an. Zunächst mal, einfach um den Befehl zu zeigen, ähm, führe ich mal eine Häufigkeitstabelle, äh, führe ich mal eine, ähm, ein tab, den tab -Statt befehl aus für äh, diese Variable Age hier im Datensatz. Gebe ich also ein tab -Statt dann bekomme ich jetzt einfach eine ganz kleine Liste, wo die Variable aufgelistet wird und dann hier das arithmetische Mittel für die Variable. 39,15 Jahre sind die Befragten hier im Durchschnitt alt. Jetzt wechseln wir wieder unsere Hilfe hier rein und schauen uns jetzt mal diese By-Option hier an. Bei der By-Option steht jetzt dabei Group Statistics By Variable. Heißt also, wenn ich die By-Option verwende, Bekomme ich dieses Durchschnittsalter nicht für alle Befragten angezeigt, sondern ich bekomme es dann eben unterteilt nach Gruppen. Und da wählen wir jetzt hier einfach mal irgendeine Variable aus, zum Beispiel hier dieses C-City, ob die Person in einer zentralen Stadt lebt. Und dann lautet der Befehl folgendermaßen TabStadt, Stadt Age, By in Klammern C-City. So, woher weiß ich das jetzt, dass der Befehl so aufgebaut ist? In der Hilfe... Stand hier hinten, Komma options. Das heißt, ich kann hier hinten diese beiden Optionen dranhängen und die Option heißt bei und in Klammern steht hier wahrnehmen. Das heißt, in Klammern kann ich jetzt sagen, welche Variable die Gruppen definieren soll, die ich vergleichen möchte. Okay, das filmen wir einmal aus, gucken uns das an. Und dann bekomme ich jetzt eben eine Tabelle für Leute, die nicht in einer zentralen Stadt leben und Leute, die in einer zentralen Stadt leben und da jeweils den Mittelwert angezeigt. Dann haben wir hier noch eine weitere Option, diese statistics option Und ähm, hier steht Report Specified Statistics. Das heißt, ich kann jetzt bestimmte Statistiken anfordern, die über die Voreinstellung hinausgehen. Wir haben gerade gesehen, die Voreinstellung war diejenige, dass das arithmetische Mittel angezeigt wird. Ich klicke hier einmal auf Stat Name drauf und bekomme dann hier jetzt eine Liste mit allen Statistiken, die ich anfordern kann. Wie gesagt, hier der Min. das arithmetische Mittel, ist die Voreinstellung. Wir wählen jetzt mal zusätzlich noch den Median aus. Das geht dann folgendermaßen. Tab statt. Komma, bei C-City. Behalten wir bei, so wie gerade eben. Und dann kann ich eine weitere Option hinten dran hängen. Da brauche ich dann kein weiteres Komma, sondern einfach nur ein Leerzeichen. Dann schreibe ich wie die Option heißt. Schaue ich nochmal hier in die Hilfe rein. Statistics heißt die Option. Statistics. Und dann hatte ich gerade gesagt, ich möchte gerne weiterhin den Min haben und zusätzlich hier den Media. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann bekomme ich eben eine Tabelle, wo für diese beiden Gruppen nicht nur das arithmetische Mittel angezeigt wird, sondern auch der Media. Zurück zur Hilfe. Wenn man das allererste Mal mit so einem Befehl arbeitet, ist es vielleicht noch etwas schwierig, hier aus dieser Syntax und den Optionen direkt jetzt sich ableiten zu können, wie ich mit dem Befehl arbeiten kann. Und äh, da gibt es Hilfe weiter unten in dieser Hilfeübersicht. Ähm, und zwar gibt es da immer Beispiele dazu, zu dem, zu dem äh, also hier werden nochmal die ganzen Optionen und alles, was es in dem Befehl gibt, nochmal genauer erklärt. Das kann man also nochmal nachlesen und ähm, ganz unten habe ich dann Beispiele. Und anhand der Beispiele kann ich mir natürlich auch etwas äh, erarbeiten, wie, die, wie, die, wie der Befehl aufgebaut ist. Zunächst mal wird hier auch ein Beispieldatensatz geöffnet und dann steht hier Show the Mean by Default, das ist also die Voreinstellung, of Price, Weight, MPG and Rep. 78, also hier sollen also jetzt die, das arithmetische Mittel angezeigt werden für diese vier Variablen. Und da sieht man einfach Tabstadt und dann werden die vier Variablen aufgelistet. Das wäre also diese einfachste Variante, den Tabstadt-Befehl mit einer Variablenliste zu verwenden. Dann steht jetzt hier: Show the mean by default von diesen vier Variablen by categories of foreign. Das heißt, man möchte jetzt gerne das arithmetische Mittel für diese vier Variablen haben, allerdings jetzt aufgeteilt nach den Kategorien einer Variable, die hier foreign heißt. Und dann sieht man genau das Beispiel so ähnlich, wie ich das äh, gerade gezeigt habe. Wieder Tab statt, dann die Variablenliste, Komma by in Klammern, dann diese unabhängige Variable, nach der die Gruppen aufgeteilt werden sollen. Und dann hat man hier ein weiteres Beispiel. In addition to mean. Show Standard Deviation Minimum und Maximum. Das heißt, genauso wie ich es auch gerade gezeigt habe, soll jetzt zusätzlich zum arithmetischen Mittel weitere sollen jetzt weitere ähm, statistische Maßzahlen angezeigt werden. Hier eben die Standardabweichung, das Minimum und das Maximum. Und dann sieht man hier, dass genauso vorgegangen wurde. Neben dieser Bei-Option wird jetzt hier diese Statistics-Option leicht abgekürzt verwendet. Soweit zur Hilfefunktion. In Starter viel Erfolg beim Umsetzen.